Hallo ihr Lieben, heute gehe ich nochmal mal Karneval feiern. Aber am nächsten Dienstag bin ich wieder für euch da im Livestream auf YouTube. Dienstag, den 5. März um 20.30 Uhr. Und wir machen einen Neumond-Talk, denn der Neumond fällt auf den 6. März. Das ist der Mittwoch und für Karnevalisten ist es der Aschermittwoch. Und man sagt ja, Aschermittwoch ist alles vorbei. Und dann beginnt ein neuer Zyklus. Ja, ich wollte mal mit euch über den Neumondzyklus reden und warum der so wichtig ist. Und dieser Neumond selbst ist auch sehr wichtig, ist ein spiritueller Neumond. Und mich würde interessieren, was ihr euch da so vorgenommen habt. Und außerdem müssen wir über Merkur sprechen, denn der wird rückläufig. Dann gibt es auch wieder eine Live-Beratung bei mir zu gewinnen. Und wenn ihr teilnehmen wollt, dann schickt mir doch eine E-Mail an info at mit eurem Namen und Vornamen, mit dem Namen, den ich ins Horoskop eintragen darf. Dann brauche ich euren Nickname, mit dem ihr im Chat seid, damit ich euch da wiedererkennen kann und dann das Geburtsdatum, die genaue Geburtszeit und euren Geburtsort. Euer Einverständnis, dass euer Horoskop gezeigt werden darf und dann formuliert mir doch bitte eine Frage, die wir an dem Abend besprechen wollen, wenn ihr gewinnt. Ja, dann haben wir alles. Also Dienstag, 5. März, 20.30 Uhr, Livestream auf YouTube. Ich freue mich, wenn ihr wieder alle dabei seid und sage bis dahin, alles Gute mit den Sternen.